Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vespera, die Definitive Edition. Peng. Ja, in der letzten Folge haben wir den Schrein vom baktion noch ein bisschen erkundet. Und ja, wir sind hier direkt vor einem... weiß ich nicht. Hier ist ein halbspeicherpunkt das heißt verdächtig, ne? Denke ich jedenfalls. Und ja, ich habe jetzt nichts gemacht zwischen den letzten Part. wollte erst noch für Juri und die drei sogar hier ein bisschen weiß ich nicht die Dinger hier hochleveln aber dann hätte ich wieder den ganzen Schrein hier draußen gehen müssen und das hätte schon ein bisschen gedauert und darauf hatte ich keinen Bock und deswegen spielen wir jetzt weiter Boom wir müssen immer neues Zell retten und hier ist immer noch kein wichtiger Raum das heißt heiliger Trank wir gehen echt die heiligen Trinken aus wenn das hier so weit geht 6000 Gold. Neue Waffen bitte. Heilungsarmai. Für die aggressiven Kämpfer. Für jeden besiegten Gegner. Das wäre doch was für das kolosseum ne? Oder so mehrere Gegner auf einmal bekämpfen muss, ne? Dann kriegst du immer wieder HP zurück, ne? Nach jedem Gegner. Das klingt doch nach einer guten Idee. So, jetzt kommt aber was. Pass auf. Jetzt kommt doch hier ein Boss oder so, ne? Und da ist sie. Ich merke, hat sie hat nicht die Klamotten an die wir sie, die wir ihr gegeben haben. Ich meine, wenn man irgendwie ein Charakter in Tales of da bis irgendwelche komischen Klamotten gegeben hat und äh, die nicht abgenommen hat, dann sind die damit irgendwie noch in der Cutscenes umgelaufen, auch wenn sie nicht im Team waren und so. Da war richtig witzig, wenn man irgendwie Ash diesen Power Ranger dieses Power Ranger Kostüm gegeben hat. <lacht> okay. Das ach das ist die intellektia die da die wir gesehen haben <lacht> あなたの癒しのはい。エステリーズ<音楽> Sie hat nicht Rita gesagt, nein, Chip ruiniert. 道具姫、アレクセイアレクセイ。<笑> <やめなさい、アレクセイ! 笑> Ja, ja, ja, ja, ja. hier. Ist so. Oh, da ist ja Na ah ja, das wert. Mein Nomus. Dein Nomus. Nazik, samaras, nur ich euch aus. Du kannst nicht. Mehr. そう。エステルエステル。<笑> <姫がそれを望まれるかな>? <笑> 何言ってんだ私みんなエステル、しっかりするのじゃ。死 いいかな、ローエル君。ご<笑> Wir sollen ihn verfolgen. Nein, okay. Ich <lacht> どうしたラピド。やはり犬 初めてそんな。 so, okay. de Alles klar, haben wir schon wieder einen Plot, wisst ihr? Schwan, Schwan. Hm da. <lacht> 43. 370.000. Okay. Na ah, komm mal ja kein Boss mehr kämpft, glaube ich. ich verstehe kein Wort. weil ist der Nachteil, wenn auf Japanisch ist? Angriffsform. Okay, der Raven war die ganze Zeit auch ein Ritter bei dem Bösen. So, Gott, welchen Knopf muss jetzt noch mal drücken, um alle einzusetzen? Warte mal, juri du hast doch der Mystiker Arte wenn ich jetzt nur wüsste wie ne äh, ja wenn ich wüsste wie ne äh, äh, äh. ich greife einfach immer weiter an immer weiter immer weiter und da muss ich nach karten einsetzen ne? oder oder auch nicht ich gar nicht mehr wie man die einsätze ich glaube schon mal eingesetzt mit juri ich glaube nicht oh, er hat eine mystische art ah. er hat der rache Na flin ernsthaft von allen leuten musst du natürlich frecken wie ich koche nichts Gut, er jetzt alle neue Sachen lernt und so, aber... Oh, oh, sehr gut. Ich habe auch R2 gedrückt, aber dann natürlich wenn geklappt. Gut, machst, Carol. Ja, läuft aber gut der Kampf, glaube ich. Wir haben schon 100.000, fast 100.000. Ja, der ist schon wieder im Immer limit Äh, oh. no, ehrlich. hergeblieben und schon wieder im ding warum muss ich dann jetzt so nah an den herangehen Wenn ich nach den Geschickformen kann ich die angriff vom weit noch ansetzen oh. Was hat? Schickform wieder. Ich gerne mal kritische Form machen. Na jetzt würde ich geschickt vor okay? Oh danke. Äh. Ja. ja. Was hast du mit? <lacht> Warum Flynn so ein Siegel? Hier. Ja, ähm, okay. Nur einer in der Nähe. Ja, nee, so einfach ist der Kampf jetzt nicht, gebe ich zu, aber könnte sehr viel schlimmer werden. So, Heilung. Wie ist carol noch tot Bin nicht gerade wieder lebt oh, gott gibt ihn gibt ihn man kann es überhaupt mit schwert kämpfen Mann. auf den halte ich mal Boom. Oh. Oh, alle sind betäubt ehrlich. Blin. <lacht> oh gerade aufgestanden. Ja, gut. Ich blöd, wenn wir keinen Heiler haben, ich meine, versucht sein bestes, aber das war es auch schon. Ja, das kommt ja mit dem Überlimit. Geht weg. Geht weg von dem Typen, Mann. Alle da in seine Nähe. Oh Gott. Auch. Ähm ja, super. So. Oh, das war vielleicht nicht so gut. So, gut. So, äh, Carol, glaube ich. Ja, du hast voll AP irgendwie so ein multi heiligen ja, vielleicht auch nicht schlecht gerade ich dachte du fertig mit deinen angriff <lacht> so irgendwas irgendwas auch äh... so. nicht so viel gebracht ehrlich gesagt aber da so, versuchen wir mal klein aber feinen sachen ja aber ich habe gar keine dinge äh... auf ja, ist schon wieder tot nein mitten in meinen angriff jetzt gibt er uns ja alle nee. kommen jetzt gar nicht mehr hier. irgendwas hallo auf die umzubringen Alter. Oh mein gott ehrlich nicht mich ja da nicht, habe ich mal jemand wecken? Danke, auch mal weg. Angriffsform, oh, jetzt ist der wieder im Überlimit. Ey. Ich muss eine Menge Gegenstände kaufen am Ende des Tages. Da oh, ehrlich, ja, nein, geh weg von mir, geh weg von mir. Nein, dieser Pizza. Jetzt trifft er uns ja alle. Ey. Oh mein Gott, ehrlich. Äh. ist dich? Nein, das hat er abgewehrt. Das gibt's jetzt nicht. Und warum kriegt Flin so voll auf die Fresse? warum habe ich die tp mit juri oh ah. er hat nicht mehr so viel kommen Ach, ähm. so, ich brauche mal ein bisschen mehr Ich wir haben eine Menge von den Dingen, merke ich gerade. fressen kriegen war das haben wir schon, voll ich wahrscheinlich nur haben Boah. ich Boah. Boah. Boah. Nein. Oh Gott, wir werden jetzt alle ha oh. ja. ja, Okay, geh auf mich. Nur auf mich, wenn es geht. Dieser besser erreicht mich noch. Das gibt's jetzt nicht. Doch, irgendwie Ah. wir können nicht mehr so oft verrecken. das geht nicht weg nein ich habe es vergessen Na, komm her in die fresse in die fresse in die fresse komm, oh, der ist gleich tot oh, sehr gut oh, oh mein gott das war nicht so einfach nein kraft bringen weiß nicht gab es da wieder irgendwie so eine besondere kondition die wir ja erfüllen mussten oder so sei jetzt nicht so aus Wie sie Blasto Glaube ich. Ich merke gerade, sein Name ist Schwan, ne? aber sein echter Name, oder ich weiß ja nicht, welcher davon der echte Name ist, und sein anderer Name ist Raven. Schwan Raven. <lacht> Schwan, Rabe, zwei 2 vögel versteht ihr yes. das ている <lacht> <lacht> くべらスティア。そんな。何なんねえ。大変 ことだろう。それでエステル使ってデュークを 俺で勝手に終わった気になっ Und so einfach. Ossa! Schwan Tasso! Alexei, ich bin in die で助ける okay. So, meine Frage jetzt. Jetzt kann ich dann noch mal rein. Yuri <lacht> <lacht> 前進騎士団長官とともに行動さ <SILENCIO> 死ば、そんな どう alles klar. Ja, zack, zack. Ah, Ich werde es retten. Zetaini Esterou Taskedas. Moa, no können wir es noch können wir noch mal rein oder da waren ja einige räume die wir noch nicht erkunden konnten ne? oder äh, ravens tod Schwan tot ja ich ähm, bin jetzt nicht so traurig weil ich habe immer die hoffnung charaktere sind nicht so schnell tot vor allem nicht in japanischen rollenspielen also ich habe noch die Hoffnung, dass der das irgendwie überlebt hat und ja, <lacht> weiß ich nicht. Ich bin da sehr optimistisch. Also ja, ich weiß, es ein bisschen herzlos, wenn er jetzt wirklich todes. Ist. Dann ist natürlich sehr doof. Und ja, Raven war. <lacht> So, you can't get a little bit of a a ja, bevor wir noch ein Charakter verlieren, ne? <lacht> Na, Entschuldigung, wenn aber noch ein bisschen erkältet, obwohl eigentlich nicht ich habe keinen Schnupfen, ich habe keinen Husten, ich habe keine Halsschmerzen, äh, aber ich habe noch Schleim im Hals und ja, das ist richtig nervig. Und warum kommt jetzt hier eine Katze in der Nähe von der Hauptstadt? War jetzt eigentlich nicht so geplant wenn der taucht jetzt einfach so 言わ auf て Schiff auf oder so, als そう ja nichts passiert. Mhm. いやろ。ああ。<笑> Muss eigentlich dauernd Metaphern von dir abgeben, das ist mir schon lange aufgefallen. Er ja, ist das schwierig wie ein Aal unter Wasser. Ja, wieso? So, erst einmal, ich muss irgendwo übernachten und meine Vorräte aufstocken. Ich will versuchen, ich muss mein Dokument ich muss mal ganz kurz gucken. Lidl, lidl, lidl. Ja, wo hab ich das wieder hingepackt ne? irgendwo auf dem desktop aber wo ich habe hier drei vier fenster offen deswegen sehe ich das nicht da wo ist dat? da so. ich hoffe er hat fenster von der aufnahme jetzt hier hin und her zu bewegen hat jetzt nicht irgendwie die aufnahme irgendwie gestört oder so, so ich wollte jetzt nämlich noch mal gucken wo ich mir notiert hatte, wo einige von diesen und was ich riesen monster waren einmal found themsa und forst egotor mount themsa da ist dieser vogel das weiß ich haben wir den schon mal versucht Ich glaube, den haben wir sogar schon mal versucht ne? wir haben keinen heiler merk ich gerade also ja. Habe ich denn nicht schon mal analysiert? Ich bin schon mal in den Kampf reingegangen glaube ich. ne Und dann habe ich das schon mal analysiert. Dann kann ich ja schon mal gucken. Äh dann kann ich ja schon mal gucken. Wie stark. Nein, ich unter Menschen. Vogel war das, ne? Level 49. P-Angriff 825. 600. 48 im vergleich zu raven schrägstrich schwan nee, ich, nee, ich glaube das schaffen wir nicht dann machen wir mit der story weiter würde ich sagen äh, erstmal brauche ich mal wieder gegenstände weil ich habe so ein paar vor allem tränke des lebens ja heilige tränke können auch nicht schaden magisches auge ja kann ich irgendwas herstellen großer raptor schnabel ob ich da noch mal ja bekommen von irgendwo habe ich nähert habe ich glaube ich von hier von pharaoh irgendwo hier in diese truhe weil das glaube ich drin ja hier haben wir noch alles halt das habe ich schon aber Ich würde am liebsten erst einmal diese paar. Ich brauche, ich brauche Eisenbeine. Die brauche ich irgendwie für voll viele Sachen ja in letzter Zeit. weil ich weiß nicht, wo ich die herkriege. Ja, ich würde sagen, wir gehen ein bisschen weiter die Story vorantreiben, weil du siehst verdächtig aus. oder auch nicht. Gut, dann machen wir die Story weiter, weil will immer noch irgendwie sicher gehen, dass wir hier alle Sachen lernen erstmal, weil ich habe das Gefühl, Flynn wird auch nicht ewig in der Truppe sein. Ich habe nur so einen Verdacht, weil der war ja in der Originalversion auch nicht da. Das heißt, der war jetzt an einigen Stellen wahrscheinlich nicht dabei. Ne? Und ja, ich überlege gerade, kann ich noch mal, soll ich noch mal Kolosseum versuchen? Soll ich dann mal versuchen dieses Mal? Mit hier, äh wir hatten es ja schon beinahe geschafft eigentlich, aber na komm, mach mal weiter. So, wo müssen wir hin? Äh safira oder wie auch immer der Ort noch hieß ne? Das ist ja die Hauptstadt, ne? so, Dann habe ich dir kurz speichern. <lacht> Weil, wenn ich zum Beispiel jetzt hier irgendwie gefangen werde oder so und mir nicht voraus kann oder irgendwie sowas, dann kann ich immer noch kurz zurückgehen und irgendwie die Sachen leveln. Zur Not. weißt er du, mich vorbereiten und so. Ich kann nicht von irgendeiner anderen Seite hier rein, okay? Ich kann nur von einer Seite hier rein. Normalerweise kann man von verschiedenen Orten die Stadt betreten. So. Muss ich überhaupt hier in Hauptstadt, ne? Äh, ist doch hier. Wohl am Spiel nachher nahm die Folge auf, wissen dass er ist der Feste nachher abweise aus Bakio betreten hatten. Eine Flut zusammen und die Vorwahl auf see aufgenommen. Die den Kommandanten der Gerechtigkeit zuzuführen, aber wir müssen irgendwo suchen. Ich dachte, wir müssten hier in die Hauptstadt direkt hin. Ja die werden schon längst hier. Okay. Also fliegen die jetzt hier irgendwo durch die Gegend oder was? <lacht> okay, dann suchen wir mal. Da. Na ehrlich. was denn? Oh. anime -Cutsche? Okay, er nee, sieht jetzt irgendwie nicht anime aus sieht schon ja ah, deswegen heißt die hier <lacht> So, das ist ein guter な <lacht> ちゃんと捕まっバウル。放棄あそこ。左よし、そこに突っ込むぞ。できるか。当たり前 stelle ich mal nicht so an, Carol. Wir sind die mutige Vesperia. Und das sieht halt nach Dungeon aus. Immer noch Schleim im Hals, ich hasse es. Ich habe das auch so also Damm, das wir haben uns gerade noch mit euch unterhalten. Ich, ich habe sowas von gewusst ich habe sowas von gewusst Raven no <lacht> Ich hab sowas von gewusst. <lacht> <lacht> 透け ここ 目印<笑> so kann man auch neue Mitglieder rekrutieren. Ähm, <lacht> gibt denn jetzt jeden jahr eine Danke. うちもやっと来る <lacht> <lacht> Nein, mit so einem fröhlichen Gesicht. Ja. 師団はい。